Hey Leute, willkommen zurück zu Call of Duty World at War. Wir spielen weiter mit diesem tollen Höhleneingang, wo ich letztes Mal direkt aufgehört habe, vor wenigen Sekunden bei mir. Und ich habe eine Riesenfreude an diesem geilen Höhleneingang, wenn ich nicht die ganze Zeit zurückgehalten werde. Ich komme hier ernsthaft nicht weg, ich bin gerade in der Wand oder was auch immer festgebackt. Und ich meine das ernst. wenn ich jetzt wieder an den Anfang gehe, dann kriege ich die Krise. Okay, die stehen wieder alle rum. Ich gehe mal hier nach vorne ein bisschen. Ich hätte zuerst noch nachladen müssen. Aber das geht schon. Kein Problem. Kurz die Browning nachladen. Und dann müsste ich hier eigentlich raus. Kann das sein? Nein. Doch, ah? Nein. Doch, hier, nein, hier komme ich nicht raus. Okay. Dann sage ich einfach mal, hier geht's raus, weil da der Typ rumsteht. Du bist sehr schlau. Okay, meine Browning hat fast keine Munition mehr. Die Browning ist echt schwer zum Zielen. Ist klar, vielleicht so. Wenn ich sie stellen kann, weil eigentlich ist sie ein aufstellbares Gewehr. Und jetzt kann ich ein bisschen besser zielen mit der Type 99, aber dafür macht sie ihn weniger. Dafür muss ich mehr aufpassen wegen dem Nachladen. Jetzt bei der Allerdings geht das Nachladen auch wieder schneller oder so ein bisschen, nicht viel. Da kann ich genauso gut auch eine Arisaka mitnehmen, weil ich eh keine Muni habe. Auf der anderen. wo auch immer der mich trifft, Kann ich an den... Okay, das wäre jetzt cool gewesen. Naja, wir haben hier drin dann noch einen Krieg zu gewinnen. Da war eine MP100, ich habe die genau gesehen. Da war sie. Egal. Ich bin bei meinem Trupp. Wow. Okay, ich höre mal kurz, ob die was zu sagen haben wieder. Der braucht ja nicht zu so schreien, aber cool. Okay, wir fahren Panzer... What the fuck? Oh. Uh, ja. Genau. World of Tanks ist ein Scheiß dagegen. Call of Duty World at War hat das schon drauf gehabt. Achso, die warten jetzt auf mich. Okay. Dann würde ich sagen, gehen wir mal los. Achso, der Flammenwerfer ist wirklich frontal montiert. Ich sehe einfach nichts wegen dem Rauch. Aber das ist halt... Das ist ja dann okay. Gut, ich bin jetzt einfach mal davon gefahren. In der Hoffnung, vielleicht reicht es. Aber anscheinend muss ich durch den Nebel, durch irgendwelche Panzer sehen, die nicht existieren. Was auch voll Sinn macht. Da oben. Wo kommt es das? Ich fahre mal weiter. ist wieder ein Panzer irgendwo. Da. da unten ist dann die nächste Flak. Sofern sie sichtbar ist, Dankeschön. Da wird weh machen, ich habe den genau gesehen. Okay, von hier aus sehen die mich nicht mehr und ich sehe aber auch nicht. Und da vorne kommt dann noch ein Panzer, den ich gerne sehen würde. Und da ist auch noch ein Panzer. Der immer noch Panzer ist. Au, oh, fuck you! Ich mach halt wieder nix. So. Ja klar, von da hinten irgendwo. Da unten. Der arschgesichtige Panzer da. Das ist da noch ein Panzer sehe ich? Da ist er. Der da oben. Jo, ich habe die Rakete gesehen, aber ich würde gerne den sau -Bock da oben ausschalten, dann eben nicht. Ja, dann lassen wir den halt am Leben. Da ist was, das muss ich ausschalten. Und da ist was. Wieso sind diese Dreckspanzer teilweise so schwer zu zerstören? Das ist ja unglaublich. Ich fackle jetzt einfach alle ab, die Arschlöcher. Ist mir jetzt egal. Ich fahre jetzt frontal rein mit einem Flammenwerfer. Okay, da ist einfach nichts, was mich so penetrant beschädigen könnte, verdammt nochmal. Außer die rennen da wirklich mit Flammenwerfer um, äh, mit Bazookas um die Arschlöcher. Raketenwerfern. Gar nicht so zu Zeit gegen also von daher. Hallo. Hi. Fuck you. Und von hinten werde ich schon wieder von irgendeinem so einem Dings beschossen, was auch immer. Das Gebäude, glaube ich, noch nicht genug runtergebrannt. Ich finde das aber nice, dass alle Fenster in Flammen aufgehen, wenn ich da reinfeuere. Ah, ich habe eine Flammenwerfer jetzt hinten, ne? Ja. Das ist nicht so geil. Und da geht es wahrscheinlich weiter. Den Funkturm da. Macht schon Spaß mit Panzer zu fahren, aber naja. Gehst du jetzt ernsthaft auf High Ground da oben, du Arschloch? Na gut, dann holen wir den halt so. Ich kann nicht da hochfahren, okay. Ja, nichts mit High Ground, du Arschloch. So. Der hat alles zugemacht, da komme ich nicht hoch. Na gut, dann eben nicht. Nein, dreht, ich will den mehr vorne haben, du Arsch. So. So, ich fuckle jetzt einfach alles mal ab hier oben. Dann machen die auch nicht mehr viel, wenn die brennen. Der schießt recht gut für das ein Flammen steht, muss ich mal sagen. Komme ich da durch? Nö. Mein Flammi kommt da recht, recht gut hin. Zum Glück. Der treue Flammi. Da geht es wahrscheinlich auch nicht runter. Doch, da geht's runter. Sehr gut. Äh, ich glaube, ich muss da weiter nach vorne noch. Sofern er mich denn lässt. Ich habe keine Map. Okay. Ich würde sagen mal hier lang. So groben. Okay, die spawnen endlos da drüben. Okay. Boah, ist das mühsam! Kann ich das Gebäude so zerstören, dass da niemand mehr rein kann oder wie? Jawohl, so. Habe ich endlich Ruhe von diesen Arschlöchern? Hoffentlich. Hm. Geht der auch mal kaputt. Dankeschön. Flammenwerfer wieder hinten. So. Und noch mehr Gegner. Wow, wow, wow, wow. Das ist ein Berg. Keine Rennstrecke. bin ja ehrlich gesagt schon heilfroh, dass ich mich nicht auch nur um die Flugzeuge kümmern muss. Okay, ich schieße halt hier oben hin. Okay, die Steuerung ist echt nervig. So, okay, kaputt, du Pisser. Da ist noch einer und der lebt immer noch da draußen. So, und jetzt auf den da irgendwo da. So, nein, doch. Aber irgendeiner ist noch da, da unten. Fuck you, Dreckspanzer, so. Hier drin sind noch drei Idioten mit irgendwas. Ich räum die mal weg kurz. So. Jetzt muss ich hier nur wieder rauskommen. Ohne, dass die Steuerung richtig abfuckt. Dankeschön. Jawohl, so. Nein. Nein, hör doch auf. Jawohl. Ich weiß jetzt einfach nicht, wo ich durch muss, weil ich plötzlich alleine hier bin. Aber das ist ja okay. Ich fahre einfach mal die Grenze langsam. Einmal quer durch hier und dann irgendwo kann ich sicher rein. Und wenn nicht, ist Pech gewesen. Weil irgendwie muss ich ja nach links kommen. Okay, ich kann den Panzer nicht mehr steuern. Yay, Panzerlevel fertig. Oh, jetzt aber. Genau, die Rakete halt, die kämpft man ja. Das wird diese sein. Irgendwie kommen mir die Map sogar bekannt vor aus äh, World, of Tanks. World of Tanks. Mit äh, Himmelsdorf war das, genau. Ein bisschen erinnert es mich an Himmelsdorf. Aber ich kann mich auch täuschen. Ja, komm on. Das war wirklich ein bisschen doof. Wett, Wett, Panzer, natürlich. Klar. mit egal. Die lässt schon recht schnell Munition durch. Ja gut, das bringt jetzt auch nicht viel mehr. Naja, Ersatzwaffe. Ist der grad? Na gut. Voll in die Kann ich hier oben noch was machen? Vielleicht ist hier... Jawohl, da ist ja noch... Jemand. Das sind noch recht viele sogar. Whoops. Ich mache das jetzt, wie die es bei mir gemacht haben. Wir räumen den jetzt einfach die Wohnung aus. Da war doch noch eine MP4 von mir, äh, mp was auch immer von mir. Und wer trifft mich von da? Niemand, Gescheites. Gut, Panzerschreck. nachladen lassen und hoch. Schon wieder. Okay, das ist mühsam. Ja, ich sehe dich schon, du Arschloch. Und dich auch. So, wir können weiter anscheinend, aber nicht hier, okay, komm, ähm, ja, dann eben nicht hier, sondern hier, okay, damit kann ich leben. Was ist denn das für eine Waffe? Äh, nö. Ich behalte immer meine MP40 momentan. Oh, ich habe sogar noch Panzerfaust mit vier Munition. Immer noch, cool. Ich dachte, die ist weg. Vielleicht habe ich irgendwo Munition aufgenommen. Das kann gut sein. Das sieht sauber aus. Sehr gut. Und ich weiß, wir sind erst in Folge 7, aber ich glaube, wir haben schon Kapitel 9 oder 10 von 15. Irgendwie sowas rum. Also wir sind nicht so weit entfernt eigentlich. Zwölf Folgen, vielleicht 14, dann haben wir das Ende mal so ziemlich dann, denke ich. Aber apropos Zeit, wir müssen langsam aufhören. Äh, ich hoffe, euch hat es trotzdem gefallen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und hoffe, euch hat es gefallen. Ja, wie gesagt. Und bis zum nächsten Mal. Mein Name ist Adrian, alles von mir zucker. Cheerio!